Hallo, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Heute haben wir Frau Clement zu Besuch, die uns wunderbare Osternester gebracht hat. Und da möchte ich jetzt mit ihr drüber sprechen. Hallo, Frau Clement. Hallo, Frau Pfannen. Das finde ich aber ganz toll. Eine super schöne Idee. Und Sie haben gerade eben gesagt, dass die Mitarbeiter die Sachen praktisch besorgt haben, genau. eingepackt haben. Genau. Und diese wunderbaren Unternester gemacht haben. Genau, mit Öhrchen. Mit, mit Hasenohren. Ist das nicht genau. schön? Unsere Kinder werden strahlen, glauben sie mir. Das hoffe ich. Ja, ja. ja das ist das Ziel, ne? dass wir da jemandem eine Freude mitmachen und. Äh Unsere Mitarbeiter haben das wirklich ganz toll gemacht, die waren alle äh, mit ganz fleißig und haben die äh, Wünsche abgearbeitet und da war dann noch so viel ähm, übrig, dass es dann, das dann hieß, was können wir noch tun und dann habe ich gesagt, packt Osternester und dann haben wir noch ganz viele Osternester gepackt. Ja, sehr schön und ich sehe, da sind auch ganz viele richtig leckere Sachen drin. Ne? Genau. Ich möchte auch ja. gerne so zu Ich möchte auch ein, <lacht> <lacht> ja, Vielleicht können Sie ja irgendwo eins rausfinden. Nein, nein. das mache ich nicht. <lacht> nein, nein. Also ja. Ähm, ja, verlockend, verlockend ist es, aber das mache ich ja. nicht. Ja. ja, wie gesagt, wir hoffen, dass wir da äh, ja, ein bisschen Freude bereiten können und wir machen das sehr gerne. Wie ähm, sind Sie denn auf uns gekommen? Also ich bin durch Zufall. Ähm, im Internet auf ihre Homepage gekommen mhm. und dachte, boah toll, das ist äh, Düsseldorf. Also wir sind ein in Düsseldorf ansässiges Unternehmen, ja. unsere Hauptverwaltung ist hier in Düsseldorf und äh, dann habe ich gedacht, naja, das ist ja genau das, was wir unterstützen können. Das ist hier in der Gegend, mhm. das sind Kinder. Ähm, was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass sie langfristig die Kinder äh, und Jugendlichen begleiten, damit sie mhm. eine Ausbildung machen können oder bis zum Ende der Ausbildung und ja, ich freue mich sehr, dass ich Sie gefunden habe und dass wir hier was Gutes tun können. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch. Und ähm, ja, sehr schön. Und bitte grüßen Sie alle Mitarbeiter, alle, die hier Hand angelegt haben, die hier Hirnschmalz haben einfließen lassen in diese wunderschöne Aktion. Ähm, es ist ja nicht nur das Osternest, was äh, Ihre Mitstreiter gemacht haben, sondern auch für jedes Kind ein Geschenk. Genau, wir haben ganz viele Tüten gepackt, also jeder ja. Mitarbeiter äh, hat sich ähm, einen Wunsch rausgesucht und ähm, ja, hat Tüten verpackt, große, kleine. Äh, es gibt ganz viele verschiedene, Hier gibt es zum Beispiel, das ist keine Tüte, aber ein tolles ein Paket <lacht> wie ein Bonbon. Ja. Und überall stehen die Namen der Kinder drauf und jeder bekommt das, was er sich gewünscht hat. Was er sich hat. gewünscht hat. Ja. ja. Wunderbar. Ich ähm, muss zur Ergänzung sagen, dass ähm, Frau Klemann im Vorfeld ähm, mit mir gesprochen hat und eine Liste haben wollte mit den Wünschen der Kinder. Und die Wünsche sind jetzt eben gekommen. Wunderbar. Ich muss doch mal gucken. Oh, ist das, das ist eine Trinkflasche? Genau. Ja, da hat sich jemand eine Trinkflasche, also was Sinnvolles, gewünscht. Ja. Aber der Kollege oder die Kollegin hat natürlich noch ganz viele kleine Osterleckereien mit in die schöne Ostertüte getan. Ein Kinder. Oh, ja, ich muss das wegtun. Verstehe ich. Ja, das ist äh, doch sehr verführerisch. Ja, und die wirklich unsere meine Kolleginnen und Kollegen haben das auch sehr liebevoll verpackt und ähm, ja, ich bin stolz auf meine Kollegen. Ja. ja, das stimmt wohl. Also das kann ich kann ich wirklich äh, bestätigen. Ich habe hier noch so eine schöne. Wunderschön. Die ist leider zu. Ja, ähm, von das macht, daher ja, wissen, ich macht ja nichts. Sie sieht aber auch wunderschön ja. aus. Na? Ja, vielen lieben Dank, sehr, dass sehr Sie gerne. und ja. Ihre Kollegen sich die Mühe gemacht haben, diese tolle Idee hatten und ähm, ja, an uns gedacht haben und dass Sie uns gefunden haben. Sehr gerne haben wir das gemacht. Vielen lieben Dank und ganz liebe Grüße. Das mache ich. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, vielen lieben Dank und bitte denken Sie dran, liken Sie uns, teilen Sie uns, abonnieren Sie uns. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Danke. Da strahlst du. Magst du Danke sagen? Danke. Danke.